das läuft die ganze Zeit. Wie gut. Ja. Servus und herzlich willkommen im Aquazentrum. Ich heiße Michi und zeige euch heute ein Video von einer total begeisterten Kundin, die ihr ionisiertes Wasser benutzt, um Kaffee damit zu machen. Hallo, ich wollte euch heute mal zeigen, was wir am liebsten mit unserem AOS J machen. Wir haben den jetzt seit 14 Monaten im Haus. Er ist immer noch, man sieht hier die äh, Leitung, die direkt da an die Wasserleitung und in die Spüle reingehen, immer noch provisorisch verbunden, aber nichts hält so lang wie ein Provisorium. Ihr habt schon gesehen, die Kaffeemaschine steht direkt neben dem Gerät. Also unsere Anwendung, unsere liebste Anwendung ist eigentlich die äh, Bereitung von Kaffee in dem Vollautomat mit Wasser Nummer 4. Ich zeige es mal eben. Ich lasse was hier in den Becher rauslaufen und fülle es gleich mal in die Kaffeemaschine um. Äh, das Wasser ergibt einen wunderbar milden Kaffee mit total stabiler Crema obendrauf. Ich fülle es mal eben um. Moment. Und lass mal einen rauslaufen. Wie gesagt, total mild. Lässt sich auch abends noch genießen. Ich nehme mal gerade da raus. Wie gesagt, eine tolle Crema, schöne Farbe und die Kaffeearomen, die kommen äh, richtig klar aus diesem Kaffee raus. Äh, Milch ist nicht mehr erforderlich, sodass man wirklich äh, alle guten Eigenschaften des Kaffees wirklich genießen kann. So, das war unsere Vorstellung von dem EOS J. Natürlich äh, nehmen wir den auch als Trinkwasserquelle. Schmeckt immer total frisch. Also wie gesagt, wir möchten den immer bei uns im Haushalt müssen. Das war's von uns. Tschüss. Und noch ein begeisterter Kunde. Herr Akin, liebes Aquacentrum in München. Vielen herzlichen Dank für, für den neuen Hausbewohner, den wir hier haben. Der EOS ist wunderbar angekommen, Funktioniert wunderbar, ich wollte mich ganz herzlich bei Ihnen für den Service und die tolle Unterstützung bedanken, bin richtig happy mit dem Gerät, ich wünsche Ihnen was ein schönes Wochenende und auf bald, Steffen, Ihr Steffen, Ciao, tschüss! Schaut Euch gerne noch ein Video von unserem neuesten Ionisierer an oder besucht unsere Website für ausführliche Informationen.